Willkommen zurück Freunde der Spielkultur, nach einigen anfänglichen technischen Schwierigke Schwierig bla, bla, Schwierigkeiten habe ich es jetzt doch geschafft bei mir die Aufnahme zu starten. Es scheint zu laufen, mal sehen ob es auch länger läuft als zwei Sekunden. Hier wieder dabei, bei Minecraft Islands, mein lieber Freund und Helfer, der Fensterkiller. <lacht> Hallo. Hallo. Und ja, die letzte Folge haben wir uns ja damit beschäftigt, wo zum Teufel ist die Kartoffel. Die Kartoffel. Ja! Hier ist die Kartoffel. Nice. Endlich. Okay, die wir Karotte. haben jetzt eine Kartoffel und... Eine Karotte. Warum gibst du die mir? Keine Ahnung. <lacht> Soll ich die anbauen? Ja, du du alter... Düssel. <lacht> <lacht> so. Es wird angebaut. Ich schaue jetzt mal nach einem guten Platz. Gut. Naja, das sollte ich hinbekommen. Okay. Ich mal sehen. Ich ähm, gehe mal wieder minieren in der, in okay. der Mine. Genau. Viel Spaß. Dankeschön. Also wenn ihr äh, mal die Folge zweimal sehen wollt, aus einer verschiedenen oder aus einer anderen Perspektive, könnt ihr auch gerne beim lieben MonkeyTube vorbeischauen. Ja, genau. Ich verlinke ihn <lacht> euch in meiner Description. Meine Und meine ich natürlich auch Box. den lieben Maxi404-HollyPage-Pictures. Ja. Äh, genau. genau. Sehr nett. Ich Kein baue uns Problem. mal einen Ofen. Mhm, sehr gut. Was zum Heizen? Naja, komm schon. Holz muss reichen. Habe ich da nicht einen Baum angefangen? Ja, habe ich. Gut. Meine lieben Freunde. Der Sonne. Genau, der Sonne. Natürlich. Ja. Die Sonne ist ja toll. Wo ist sie denn überhaupt? Ich sehe sie gar nicht. Ah, hier. Hallo Sonne. Im Real-Life ist es mit der Sonne leider nicht mehr so ganz äh, viel. Äh, <lacht> nicht mehr. ganz. Ne. Weit her. Nicht ganz nah. Ne? <lacht> okay. Holz. Leider habe ich jetzt vergessen, was ich mit dem Holz machen wollte. Mm. Ähm, in den Ofen schieben. Ja, ja das habe ich schon gemacht. Was wollte ich so. noch machen? Hm. <lacht> Tja, ist egal. Ich baue jetzt was an. Was wollte ich machen? <lacht> <lacht> es wurmt mich. Redstone. <lacht> Ja, eine Hacke brauche ich auf alle Fälle. Gut, dass wir hier nur Birkenholz haben, hä? Hm? <lacht> ja. Wie ich bisher gesehen habe. Kurz mal überflogen in diese Gegend. Ja, ist das so schlimm? Aber. Naja. Ja, nur Birkenholz hier. Tja. Naja, der, der einzige Vorteil von äh, Eichenholz sind die Äpfel. Ja. Aber. Naja. Brauchen braucht man nicht. Na. Okay, jetzt können wir loslegen. Ich werde jetzt nicht äh, Eisen für diese Sache verschwinden. Ich nehme jetzt mal eine Steinhacke. Kohle, Kohle, Und Kohle, Kohlera, <lacht> Kohle, Kohle, Kohle, la la la. Hm, was kann ich da machen? Ich brauche irgendeinen Stein oder sowas. Alter, ich habe keine Hacke. Das gibt's doch nicht. Oh Gold, nice. <lacht> Dann muss ich wohl oder übel Eisen verschwenden. Ich mache uns jetzt hier ein schönes Feld. Das wird unsere Felderinsel. <lacht> <lacht> Auch wenn sie nicht dafür geeignet ist. Ähm, Eigentlich nicht so ganz. Am besten um du zu sie, sonst kommen böse Monstren und zerstören sie. Monstr Monstrumsen. Monstrumsen, genau. Genau. Die Monstrumsen, die wollen alle doch nur... Nein. Äh, äh nein. Tanzen. Genau, tanzen. Tanzen! Genau. <lacht> Jawohl, schlechter Witz. Ja, ja. ja. Also an Glas wird es uns nicht mangeln. Sehr gut. Ich komm mal zu dir und, und äh, schau, was du machst. Er beaufsichtigt mich, dieser Kontrollfreak. <lacht> Nichts darf ich allein machen. <lacht> <lacht> so, äh, soll ich hier wieder aufforsten oder? Ja gern. So das Kark haben. Kark. Kark. Nein, nix Kark. Kark. Kark. Das will ich schön geforstet haben. Geforstet? Nein. <lacht> Forsthausvolk, genau. Oh Gott. Gibt es das noch? <lacht> nee. Gut. Sehr gut. Sehr gut, ja. Gott sei Dank. Gut für die deutsche Kulturlandschaft. Genau. <lacht> oh Gott. Okay, ich muss jetzt ein bisschen terraformen. Also. <lacht> nee. Ob man das schon terraformen nennen kann? Ich weiß es nicht. Hm. Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber ich brauche Erde für die Felder. Okay, wie baue ich das jetzt am schlechtesten? jo ähm, Wie viel Eisen habe ich? 8 minus 3 ist 5. Äh, Im Ofen sind auch noch 8 Eisen. Oh, also. gut, sehr gut. Ah, nein, hast du weg? Ein so. Ich glaube, ich mache mir jetzt eine Axt und fäll die ganzen Bäume für Holz. Sehr gut. Okay, das müsste reichen von der Größe her. Für ein Einsteigerfeld. Ein Einsteigerfeld. Oblich. Genau. Heißt nicht, dass man draufsteigen darf. den <lacht> nett. Schlechter Witz Nummer 2, Check. Da kommen noch viel mehr. Oh. Leute, freut <lacht> euch. <lacht> gut. Äh, meine Schaufel wird es nicht mehr lang machen. Das ist nicht so gut. Naja, ah, das Feld bekomme ich schon noch fertig. Two seconds later. Schaufel kaputt. Ich sehe es schon kommen. Dann mache ich es eiskalt mit der Hand. Wow. Äh. <lacht> <lacht> ja, genau Ja Okay Ungewollter schlechter Witz, check ja. Nummer 3 ne? So Ich hoffe, die Erde reicht <lacht> Oh Gott, mir kommt schon der nächste schlechte Witz in den Sinn Oh Gott Ich glaube, ich ja. muss dann in der, in der Nachbearbeitung einen schlechten Witz-Counter einbauen <lacht> Der Ja. Oh mein Gott. Ja, ja. So wie manche Kill-Counter machen, mhm, bei mir genau. ist es schlechter als Counter. Okay. Wie viel brauche ich noch? Ja, könnte hinhauen. Pi mal Daumen hat nicht funktioniert. Fail. <lacht> Oh. Wie viel brauche ich denn noch? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ja. Und schon wird's dunkel. Nein! Bitte! Nein. Nicht. Ich hab mein Feld noch nicht fertig. Oh oh. Und ich verhungere gleich. Beeil Ui, dich mal mit ich deinem Bild. Super! <lacht> Wir haben ja keine Äpfel. Oh, Stimmt. Das ist nicht cool. Okay, ich baue da mal ein bisschen was an. Ein bisschen Weed. Uh, Weed. Ja. Fertig. Mhm. Ups. Ah. Wir fressen dann Setzlinge. Oh, super. Super. Lecker. Das funktioniert läuft ähm, wo wollen wir uns eigentlich hinbauen also ein bauen, muss oder so häuslich äh, niederlassen genau. ich weiß es nicht ähm, gute frage eine sehr gute frage punkt nett. leute ich zeige euch jetzt mal... Nein, ich zeige euch jetzt nicht die Insel, es wird Nacht. Ich will nicht. Mhm, genau, schlechte Idee. Aber ich zeige euch am nächsten Tag mal die Insel. Dann schreibt ihr uns mal in die Kommentare, bitte. Ich weiß, dass es niemand machen wird aus Erfahrung. Äh, schreibt uns ja mal bitte in die Kommentare, wo wir unser Haus hinbauen sollen. Ich glaube, da warten wir zwei Jahre oder so. Genau, dann kommt der erste... Genau. Der ist Kommentar und der lautet dann, ihr seid scheiße oder so. <lacht> <lacht> ja. Um, Wäre so ich typisch. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier. Vielleicht gibt es ja doch irgendwo eine Eiche. Nein, wahrscheinlich nicht. Eiche. Warte mal, Pilze. Sehr gut. Eine Kuh. Eine Kuh. Die töte ich jetzt. Ah. Oh, der war's. Um, Komm ja. her. Ich brauche irgendwas Essbares. Scheiße, oder so ja. Ähnlich. Oh mein Gott, ich habe rotes Rindfleisch. Rotes, rohes Rindfleisch habe ich rotes. konsumiert gerade. Genau. Oh oh. oh ein oh, ein oh. halb Herz. Ein Herz. Oh oh. Ein halbes Herz. Oh oh. <lacht> so, jetzt darf ich nirgendwo runterfallen. Okay, ich habe jetzt eine Kuh nochmal getötet. Mhm. Ui, nicht gut. Puh, hat mir nicht gesehen. Hat mich doch gesehen. Okay, stirb. <lacht> Aha, eine schöne Landschaft hier. Huh? Was sehe ich da? Was sehen meine müden Augen? Essbares. Ja, also oh. Kinder, bitte probiert das in echt nicht aus, Fliegenpilze zu essen. <lacht> nicht schlau. Jetzt brauchen wir Minecraft. bloß noch braune Pilze. Ja, haben wir. Haben wir. Oh, oh, sehr gut. Sehr gut, ja. Und Schweiß. Ja, klar, die haben wir ja. Also zumindest fast. Ich habe Fleisch habe ich auch. Ich habe Bone Meal und Bone Meal jetzt mal ähm, deine genau. Form. Das machst mal. Äh, schlechte Gut. Idee. Äh, da ist ein Skelett. Ein Skelett. Wo waren diese Pilze? Bitte sag nicht, dass ich die Pilze <lacht> nicht mehr finde, Alter. Ja. Bäm. Eins. Check. Zwei. So. Oh oh. Creeper. Creeper. Oh oh. Sehr schlechte Idee. Wenn alle Stricke reißen, töten wir die Schafe. Aber ich glaube nicht, dass alle Stricke reißen. Ah, so. Ich hoffe. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, oh, und boom. <lacht> nice. Aua. Nein, bitte nicht. Nicht heute nicht. Nein, nein, nein. nein. Was? Alter, jetzt kommt er von hinten, oder? Bitte nett? Nein! Du oh, Drecksack! Schlecht. Der Drecksack! <lacht> okay, jetzt bin ich aggro. Jetzt geht's aufs Maul! Oh oh. Komm her! Wo ist mein In Schwert? your Fanks? Oh oh. Aua! Ach, ja, ich hinten? hab ein Schwert. Na, äh, ja, ich genau, hab ein Ja, Genau, schieß gesucht. auf den Creeper, du Vollidiot! <lacht> <lacht> Nein! Böser Creeper. Gut. Böser Zombie. Oh oh oh oh oh. Oh. Gut. Oh. Äh, mein Zeug oh, oh, liegt hier oh, oh, noch. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Once again. Once again, ja. <lacht> oh Gott. Schlechte Menschen spielen Minecraft. Äh, schlechte Spieler, Menschen. Nein, was? Alter. <lacht> Menschenrechtsverachtende Spieler spielen Minecraft. Genau, ja. so ist richtig. Nein, natürlich nicht. Okay, du schießt nicht. Nein, aber Ich habe genau. Warum kannst du Karotten. unter Wasser schießen? Was ist los <lacht> mit dir? Alter. Im Boot Wallhack. Ja, dieser alter Hacker. Au. Äh, Karotten? Karotten, danke. Karotten. So, dann kriegst du. Lol, wo ist mein Fleisch? Nein, äh, mein nein. Fleisch. Gib mir, gib mir mein Fleisch, oh, oh. Böse. Du hast mir mein Fleisch geklaut. Unsere einzige Hoffnung. Ah, da ist mein, mein Eisen im Meer. Okay. <lacht> mein gut. Leder, da vorne liegt mein Fleisch. nein, meine Spinnenaugen und mein Fleisch tatsächlich. Sehr gut. Gleich kochen oder braten? Ja. Schon. Mhm. Sonst ist das Fleisch nicht so leiwand? Nein. Okay. Hallo, mein Schaf. Hallo, hallo! hallo. Oh, ich hab einen. Aber nicht zu vergessen, wir brauchen noch Betten. Also. Ja. Ach, könnten wir mal machen. Mhm. Aber dazu brauchen wir zwei Eisen, um eine Schere zu erstellen. Ja, nimm. Oh, nice. Okay, ja dann. Eine Wolle. Ah, da ist gerade ein Baum gewachsen. Da hinten war doch auch noch ein Schaf. Ja, mhm. genau da. Okay, sehr gut. Ah, da rennt schon ein nackertes Schaf drum <lacht> Zwei Wolle. Ah, oh, eine Wohltat. Steak. Eine mhm. wolle -Tort. Oh Gott. Mhm. <lacht> Ui, dir steckt ein Pfeil im Hinterkopf. Sehr schön. Au. Ach, Oder, sonst wo Kopf. Hinterkopf, Mit ja natürlich. tatsächlich. Sonst wo Kopf. <lacht> Danke. Bitteschön. Bitteschön. Bitte okay. Der Schaf erkundet unsere Mine. Mine, in Anführungszeichen. Ja. <lacht> Höhle? noch was zu kochen. Nein! Die braunen Pilze sind weg. Oh. braunen Pilze. Gib mir meine braunen Pilze. Alter. Du dich an wie Drogensüchtiger. <lacht> Pilze, meine Pilze. Wo sind meine Pilze, Leute? Ich schwimme gerade aufs Meer und suche meine Pilze. Alter, wehe. Meine Pilze sind weg. Nein! Nein. Die saugen sich Aber doch dann bestimmt mit Wasser voll. Tja. Ich habe da keine Erfahrung. <lacht> wo sind meine Pilze? Aua Das wird der Folgentitel Wo sind meine Pilze? Ja, genau <lacht> Sehr gute Idee Jens sagt, wo sind meine Pilze? Gibt's doch nicht Da, ja Auch bei Roller Oh Oh Oh Oh Wahrscheinlich. Ja. Jetzt gibt's Süppchen. Mhm. Lecker linsen Topf. Ja, lecker. Mhm. Okay. Ähm, gut. Was brauchen wir noch? Alles? Diamanten. Ja, genau. Diamanten! Könnten wir jetzt mal holen. Äh, ich bin Ganz schon dabei. Gut, dann komme ich nach. Sehr gut. Aber das Einzige, das ich finde, ist Kohle und Redstone. Gut, ich pflanze nochmal Karotte. Eine Karotte an. Äh, wenn du, wenn du runterkommst, nimmst du mir bitte Essen mit. Ja. Sehr gut, danke. Aber natürlich. Natürlich. Natürlich. Natürlich. natürlich. natürlich. natürlich. natürlich. natürlich. natürlich. Ja. natürlich. Ja. Mächtig. Oh, ich glaube, ich habe noch antifranzösische Banner dabei. <lacht> Alter, wie <lacht> Ja, ja, die antifranzösische Revolution war schon sehr komisch ja. genau. und lustig. Das geht jetzt... Nein, geht nicht, Scheiße. Sind Keine hier noch irgendwo Skelette vorhanden? Keine Diamanten? Kein Diamant. Einer? Keine. Ah, ah. Oh, ich <lacht> <lacht> Okay, dann zeige ich den Leuten jetzt mal die Insel hier okay. oh, du, Diamanten. Die sind bei mir grau. <lacht> Lol. Boah, Diamanten, geil. Drei Diamanten hier 5 Diamanten. Lol. Okay, das war's. <lacht> und Redstone. Hier Leute, jetzt, jetzt, äh, wenn euch das Diamantensammel zu so langweilig ist, schaut bei mir! Nein, nein, nein, nein, nein. Äh, hier geht's spannend weiter mit cobblestone -Glocken. Hier geht's spannend weiter mit Inselerfröchung. Mit gar nichts, gar nichts. Wow, Bleibt, toll, hier, bleibt, hier, bleibt hier, bleibt hier, bleibt hier. Eine bei mir ist das viel schöner hier. 2 und, wow. und Shader in der Miene. Wow, grau, schön. <lacht> da nützt dir deinen Schädel auch nichts. Ja. ja. Komm. Es Ja. Jetzt. Solange es nicht den Kopf abhackt. Leute. Schlechter Witz Nummer 10.000. 1000. <lacht> Gut. Was ist Sehr das hier Schönes? Nein. Aua. Okay, jetzt komm. Jawoll. Oh, da ist Viech. Da ist Viech. Yo, was? What's up? <lacht> ist der runtergefallen? Ja. <lacht> Opfer. LOL, Spawner! Oh, Spawner! Nice! nice. In, in, der, in der Steilwand ein Spawner. Oh. Wie nice ist das <lacht> denn? Leute, habt ihr das gesehen? Das war Sehr geil. Nice. Sehr nice. Pferderüstung, Eimer, Eisen, Schallplatte, nochmal Sattel sogar. Äh, wow. Bau oh. den Spawner nicht ab. Nein, nein, nein, das wird, das wird unsere äh, uh, XP-Farm. XP genau. genau, wollte ich Das gerade ist was eine super Lage, da können wir sogar ein Haus bauen hier. Sehr diesen, schön, nice. In diesen Rock. Top. What the fuck? Oh. Alter. Entschuldigung. <lacht> Hat mich nur erschreckt. Ich nehme das jetzt mal alles mit, ganz unverbindlich. Kann nichts mehr aufnehmen, nicht gut. Unverbindliche Preisempfehlung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe einen Spawner gefunden. Wie geil ist das denn, Leute? Nice. Nein! Nein! <guss> Nein! <lacht> Nein. Oh. Alter, ihr Kleinen. Alter. Alter, jetzt. Jetzt. Jetzt bin ich aggro. Von hinten, ihr Stricher. Das gibt's doch nicht. So, jetzt, Leute, jetzt gibt's die Rache ultimative Rache. Oh. Also, wenn ihr jetzt ähm, Spawner-Action sehen wollt, kommt zu mir. Wenn ihr jetzt Diamant-Ablege-Action sehen wollt, kommt zu mir. Ja, natürlich. <lacht> also, wie ihr seht, ich versuche, äh, vehement Abonnenten abzuwerben. <lacht> <lacht> da kannst du nicht viele abwerben. Au, oh. oh, schon wieder hier runtergefahren. Nein. Komm. Los. Jawohl. Ich glaube, hier baue ich mein Haus rein. Das ist super. Okay, jetzt schnell, wo ist mein Schwert? Oh fuck. Okay, das wären dann mal drei Zombies. Sehr gut. Kann man ja mal anbieten, ne? So, jetzt tschüss. Eine. Und Aua. Ah, oh, scheiße, komm. Das kann man ja. Das kann ja nicht angehen. Nein! Not! Not! <lacht> Not! Oh oh! No, no, Alter, da kommen nochmal 10 Millionen. Alter! Oh, nein! mich! <lacht> wir müssen bald Folgeende machen! Alves. Ach komm! Hallo! Töte mich! Töte mich! Kill it with fire! Okay, jetzt baue ich mir ein Schwert. <lacht> ich glaube, bevor du dir ein Schwert baust, müssen ja? wir die Folge beenden. Nein! Okay, Doch. Leute. Seht beim nächsten Mal, wie ich meine Sachen wieder zurück äh, erlange. Und bei mir seht ihr... Bis dahin, ihr habt eine schöne Zeit. Ahnung. Und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert uns bitte. Würde uns sehr freuen und uns weiterhelfen. Ja. Jedenfalls für den, der Fame geil ist. Also wir lieben. lieben äh, ja, genau. Freund hier. Gut, äh, bis dann. Auf Wiedersehen. Macht's gut.